Herzlich Willkommen bei Mr. Power Gaming, heute mit einer weiteren Mod Vorstellung und zwar stellen wir heute die Mods vor, die heute im Mod Hub von Giants veröffentlicht worden sind. Wir starten direkt mit der ersten Mod und zwar handelt es sich dabei um diese vier Einheiten hier und zwar heißt das BR72 Sackheber. Die Modbeschreibung sagt, Agri-Manutention äh, Agri BR 72 Sackheber für Teleskoplader, hergestellt in Frankreich. Preis 1500, 2000, 2500 Euro jeweils hier gesehen von links nach rechts. Wie ganz klar anzunehmen ist, sind das hier Werkzeuge, die an den Teleskoplader angehängt werden, um Säcke ähm, zu transportieren und oder ab zu entleeren, ne? entsprechend zu lagern. Ja. Wir schauen uns das gleich im Shop an. Also der Hersteller, Agri Agrimanutention, Agri -Manutention, Kategorie in den Teleskoplader. Der Autor ist Fred Modding. Die Größe ist 1,16 Megabytes in der Version 1.0 und es ist für, äh, für PC und Mac. Im Sack, äh, im Shop, im Shop schaut sich ähm, das so an und zwar von links nach rechts natürlich äh, die entsprechenden ähm, Werkzeuge. 1500, 2000, 2500 Euro wie schon erwähnt und diese sind gedacht um die entsprechenden ähm, Säcke zu transportieren. Kommen wir zum nächsten Teil hier, und zwar handelt es sich hier um einen Anhänger von der Marke Rigual. Die, die Marke Rigual, wie bereits gesagt, der Autor von hier in diesem Fall hier ist Sevi Modding oder AM Modding. Sevi Modding wahrscheinlich für Sevilla Modding, und zwar sagt die Beschreibung hierzu. Dies ist ein spanischer Ballenanhänger, der Marke Rigual der sich bei, durch seine gelbliche Farbe auszeichnet. Dieser Anhänger kann bis zu 18 Wallen transportieren. Preis 11.500. So, und das ist dieser Wagen hier. Sieht sehr gut aus. Schön. Schön in den typisch spanischen Farben. Und im Shop präsentiert sich das folgendermaßen. Der PLT 600, hier in diesem Walle hier, gibt es die zwei Möglichkeiten zur Änderung. Und zwar einmal die Nokian Tires und die Ja, Ich sehe hier, dass die günstigste Variante nicht wie in der Beschreibung gesagt 11.500 ist, weil es gibt keine Möglichkeit, den Wagen für die 11.500 zu kaufen, sondern die günstigste Variante, die Nokian Tiles, ist ja schon 12.000, weil 500 Euro schon für die Reifen dazukommen. Die nächste Mod ist der Evers Agro HSD 600. Ein Tiefenlockerer, die Beschreibung sagt, der EWES Holsteiner 6-300 ist eine sehr robuste Maschine zum Lockern des Ackers. Der Rahmen ist speziell ausgestattet mit einem Zapfwellendurchgang und einer verstellbaren 3-Punkte-Aufnahme für nachfolgende Geräte. Preis 10.500 Euro, Arbeitsbreite 3 Meter und benötigte Leistung 100 PS. Okay, also das ist die äh, Kategorie Tiefenlockerer, der Autor dazu ist Vertex-Design, also kein geringer. Die Größe ist 11 Mega in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar sieht sich das im Shop folgendermaßen an. Das ist das hier. Also hier ist wahrscheinlich hier gedacht, dass hier der Durchgang ist für den, die Zapfwelle. Und dass es hier eben einen zusätzlichen 3-Punkte-Hitch gibt, ja? Keine weiteren Möglichkeit zur Konfiguration. So ist hier dieses Gerät, ja? Okay, das nächste Gerät, was wir hier haben, ist der Dose-Mändler. dose, dose, -Mändler. dose -Mändler. Die Beschreibung sagt dose Dosemähdler Grundpreis 7.500 Arbeitsbreite 3,50 Leistungsbedarf 90 PS und Grundfarbenoptionen. Zwar ist es hier ein grober, also Kategorie grober, und äh, der Autor dazu ist Mert. Und äh, die Größe für den Downloadgröße ist hier ist knappe 7 Megas und ist auch für PC und Mac. Und präsentiert sich im Shop folgendermaßen. Das ist das hier. Da gibt es ein Design. Da wird ein Holzbalken angehängt. Wahrscheinlich um ein bisschen mehr Gewicht zu geben. Das ist diese Option hier. Und dann gibt es die Grundfarben hier ähm, zur wahlen Nochmal. Das ist der Dose Von Mert. Einem Grober Für euer euren Spielstand. Eine weitere Mod, die äh, heute veröffentlicht worden ist, ist nicht ein Arbeitsgerät, sondern hilft dabei äh, zum Beispiel äh, Sachen, äh, Aspekte des Spiels besser zu machen und hier zum Beispiel den HUD-Umschalter. ALT und 1 schaltet den HUD aus. Es gibt jetzt bisher verschiedene Mods, wo man den HUD ein- und ausschalten kann. Aber das ist wahrscheinlich der einfachste, ist Alt und die 1. Nicht Alt und das nummerpad sondern ganz normal die 1 ganz oben. Ja, Alt und ein- und ausschalten. Okay, dieser Mod ist eine äh, Unterkategorie Diverses, wird natürlich nicht als solches angeboten. Autor ist Viper GTS N96. Größe 13 Kilobyte, ist ein Script-Mod und ist natürlich in dem Falle auch nur für PC und Mac. So, der nächste Mod heißt überall malen und Gelände verändern. Die Beschreibung sagt, überall malen und Gelände verändern. Dieser Mod für den, für den Landscaping-Modus macht es möglich, überall das Terrain zu bearbeiten, Foliages und Bodentexturen zu malen. Es spielt keine Rolle mehr, ob du das Land in deinem Besitz, ob das Land in deinem Besitz ist. Du kannst sogar unter, an, placeable das Terrain bearbeiten oder auf den Straßen. Der Mod ist perfekt, um Fehler zu reparieren, die beim Platzieren passiert sind. Zum Beispiel, wenn zu dicht an einer Straße etwas platziert hat und plötzlich das Terrain durch die Straße äh, schaut. Es ist ebenso ideal, um die kleinen Löcher zu fixen, die manchmal am Rande von Placeables auftreten, wenn man daneben Terraforming betrieben hat. Abgesehen davon ist es natürlich einfach toll, überall ohne Restriktionen alles anpassen zu können. Also das heißt, ich besitze das Land jetzt hier nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier ins, ähm, ins Baumenü, äh, ins Landschaftstool und kann jetzt hier frei, ähm, kann ich jetzt ähm, malen, ne? ich, zum Beispiel. Ich kann jetzt hier frei irgendwie was hinmalen. Ähm, ich kann Bäume pflanzen äh, ohne, es gibt bereits zu viele Bäume, in dem Fall vielleicht gerade nicht die beste Alternative. Ich kann jetzt hier Pflanzen hin, hinmalen. Ich kann Terraforming machen hier. Ich kann ohne dass das Land mir selber gehört. Ne? Ich kann das selber ähm, selbst machen, was ich will. So, dann kommt ähm, ein weiterer Mod und zwar ist ähm, hier klar gesagt realistische Kabinenansicht. Also nochmal realistische Kabinenansicht. Dieser einfache Mod wurde entwickelt, um die First-Person-Ansicht aus dem Fahrzeuginneren realistischer zu gestalten. Er verhindert, dass sich die Kamera des Spieles innerhalb der Fahrzeugkabine mehrfach dreht. Er fügt auch, ähm, auch kleine Neigungen zur Seite um den Sitz herum hinzu, wenn man aus dem Heckfenster schaut. Alles klar. Also, da, dies, dieser Mod äh, kann bei mir jetzt nicht unbedingt nachvollzogen werden, weil ich habe ein, ein, ähm, ein, ein Head Tracking, also ich habe Track IR. Und bei mir, ich komme eh nicht weiter, egal wie weit ich mich wende, ich komme eh nicht weiter aus wie 180 Grad äh, Wendekreis. Also ich, bei mir st stellt es so oder so automatisch an bei 180 Grad. Das ist aber gegeben durch die, ähm, die Einstellungen im Track IR. Aber auf jeden Fall für die, es Spaß macht. Loki79, äh, danke, danke, Herz, äh, danke herzlich für diese Mod, für alle, die, die den gut gebrauchen können. So, dann kommt der nächste Mod ist Fahrzeug-Kamera-Auto-Zoom. So, hier bin der Beschreibung, also Fahrzeug-Kamera-Auto-Zoom. Autor ist LSMT, 19 Blue Dragon 83. Die Beschreibung sagt, Fahrzeugkamera äh, Auto-Zoom ist eine Modifikation, die dafür sorgt, dass beim Einsteigen in ein Fahrzeug die Außenkamera etwas vom Fahrzeug wegzoomt. Ich habe das vorhin versucht gehabt, hat einmal funktioniert, das heißt, wenn man sehr nah herangezoomt hat. Und dann einsteigt und in die Außenansicht wechselt, dann zoomt die automatisch ein bisschen weg. Aber das hat bei mir nur einmal geklappt. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder aussteige und dann wieder einsteige, oh, dann hat er sich den, den, den Stand gemerkt. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie das bei anderen ist, weil wie gesagt, es kann auch hier zusammenhängen, das mit Track TrackIR, ähm, kollidiert ähm, deswegen aber danke trotzdem äh, 19 blue dragon 83 für deine zeit und für den mod ähm, die äh, spieler die den gebrauchen können werden daran sicher große freude haben ganz ganz herzlichen dank so und dann haben wir kommen wir zum letzten mod der heute beim mod hub veröffentlicht worden veröffentlicht worden ist und zwar geht es hier um um die Spielergeschwindigkeit. Na, in, mit diesem Mod kannst du verschiedene Laufgeschwindigkeiten einstellen. Verfügbare Geschwindigkeiten sind 0,2, 0,5, 0,7, Standard, 3x, 8x, 15x und 20x. Der Mod wird, wird bereitgestellt von TurboStar, ist 11 Kilobyte groß und ist für PC und Mac. So, wie geht das? Ihr könnt sehen, oben äh, in meinem ähm, F1-Menü steht ganz klar geschrieben: B. Spielergeschwindigkeit erhöhen. Bau. Spielergeschwindigkeit reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier B drücke, dann kann ich hier bis zu 20 Mal schneller gehen. Das heißt, ich drücke mal drauf. Das ist noch ohne die Umschalttaste. Wenn ich das jetzt mit der Umschalttaste mache, dann. ...kommt der Rechner schon gar nicht mehr nach. Dann Okay, ja, so. Wenn ich das langsamer machen will, dann die V. Kann ich das machen bis zum... ...0,2. Das ist jetzt ohne die Umschalttaste... Ich drücke jetzt die Umschalttaste, dann geht es normal so in dieser Geschwindigkeit, ja. Dann machen wir es ein bisschen schneller, 0, machen wir es wieder auf normal. So bin ich, äh, bin ich äh, ein normaler Fußgänger und so bin ich ein gestresster Fußgänger, ja. So, so, viel zu den Mods, die heute im Mod Hub vorgestellt worden sind, äh, veröffentlicht worden sind. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Mod gebrauchen für ein safe auch allen modern noch mal ganz ganz herzlichen dank für eure ähm, für eure beteiligung in äh, an die community also noch mal ganz ganz herzlichen dank an die moder die sich äh, wirklich ähm, die das spiel so viel besser machen ne? und auch uns über die phase helfen wo Halt, scheint noch den Patch noch nicht veröffentlicht hat. Wird aber kommen, ist angesagt für äh, noch vor Weihnachten. Deswegen also Kopf hoch und ähm, habt einen schönen, ein schönes Zocken. Ja? Happy Farming und danke, Wiederhören und Tschüss.